Bereit? Na hallo, und wie heißt du? Libby. Du bist hier wegen der neuen Kollektion. Das ist eine sehr wichtige Nacht für uns. <lacht> Viele Menschen konnten es nicht erwarten, es zu Gesicht zu bekommen. Jeans die sich automatisch an eure Körpergröße anpassen. Die Super Shapers! Lockdown aktiviert. Ich will nur, dass Sie wissen, ich unternehme, was auch immer nötig ist, um sicherzustellen, alles läuft nach Plan. Oh mein Gott, ich will hier sowas von irre. Ich krieg gleich eine Herzattacke. Rufen wir nicht die Polizei? Können wir nicht. Wir sind im Lockdown. Was, wenn da ein Killer rumläuft? Hast du Angst, dass hier ein Killer rumläuft? Ja. Okay, also wir wissen schon zwei Dinge. Es liebt Bollywood-Musik und es hat ein Bindi auf der Plastikstirn. Ein guter Preis für einen geilen Arsch.